Hallo und Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy, im letzten Part haben wir den allerletzten Stern gesammelt, wir haben 120 Sterne und heute schauen wir uns mal die kleine Geschichte in der Bibliothek an, bevor es dann im nächsten Part zum endgültigen Finale des Let's Plays kommt. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten, weil es eine sehr, sehr schöne Geschichte ist, die auch ein bisschen den Background des Spiels nochmal erweitert. Dann lasst uns beginnen. Es wird nichts anderes passieren heute außer diese Geschichte. Für diejenigen, die es schon kennen oder es nicht interessiert. In diesem Part werde ich nur das hier mir anschauen. Erstes Kapitel zu zweit. Diese Geschichte ist schon so lange her, dass man sich kaum an sie erinnert. Auf einem kleinen Stern entdeckte ein Mädchen ein rostiges Sternschiff. In ihm lebte ein kleines Sternenkind. Das Mädchen fragte das Sternenkind, Wer bist du? Was machst du hier? Dieses antwortete, Ich bin Luma und warte auf meine Mama. Sie kommt auf dem Rücken eines Kometen, um mich abzuholen. Luma wartete schon eine ganze Weile, Tag und Nacht. Oh, ich werde deine, den Himmel für dich absuchen. Vielleicht finden wir so deine Mama, versprach das Mädchen. Als es Nacht wurde, nahm das Mädchen das Teleskop seines Vaters und richtete es auf den Sternenhimmel. Stundenlang suchte es den Himmel ab, aber den Kometen von Lumas Mama sah das Mädchen leider nicht. Und so wartete es mit Luma Tage, aus denen schließlich Jahre wurden, aber vergebens. Das Mädchen sagte seufzend zu Luma, weißt du, wenn das so weitergeht, werde ich hierüber noch eine alte Oma. Doch dann hatte es eine Idee. Lass uns deine Mama suchen. Zusammen mit Luma brachte das Mädchen das Sternschiff wieder auf Hochglanz. Und bald bestiegen sie das Schiff und machten sich auf die Reise zu den Sternen. Die Suche nach Lumas Mama hatte begonnen. Zweites Kapitel Sternstaub. Seit dem Beginn ihrer Reise waren mehrere Tage vergangen. Aber bisher hatten sie weder Lumas Mama noch einen richtigen Planeten gefunden. Alles was sie zu sehen bekamen waren trostlose Felsklumpensterne. Hätte ich gewusst, dass das so lange dauert, hätte ich mir Marmelade mitgebracht, sagte das Mädchen seinen hungrigen Bauch reibend. Roggenbrot und Milch, Himbeermarmelade und schwarzer Tee, der nach Rikosen duftete, hatte es in seinen Rucksack gestopft, doch eine wesentliche Sache fehlte. Wie konnte ich nur Wasser vergessen, ich schussel, sagte es und ließ den Kopf hängen. Als Luma das sah, musste er laut lachen. Ich bin zufrieden, solange ich nur meinen Sternstaub habe. Wie wär's? Probier doch auch mal. Darauf entgegnete das Mädchen bissig. <lacht> das findest du wohl witzig. Aber wie er es ihn so, Aber wie er es ihn so lachen sah, wurde das verdutzte Mädchen von seinem Lachen angesteckt. Du hast recht, ich nehme mir mal ein bisschen. Es zerrte das, das Schmetterlingsnetz seines Bruders aus dem Rucksack und die beiden begannen Sternstaub zu sammeln. Das Mädchen streckte sich dabei aus dem Sternschiff, wobei es mehrmals beinahe aus dem Schiff gefallen wäre. Der Sternschopf schmeckte wie süßer Honig. Das dritte Kapitel, der helle Stern. Oh, man kann zurück und nach vorne springen. Das wusste ich gar nicht. Indem man einfach mit dem Nunchuck nach links äh, bewegt, dann kann man nochmal zurückblättern. Oder auch vorblättern, das ist interessant. Das wusste ich noch nicht. Man findet immer wieder was Neues. Durch das runde Fenster des Sternschiffes strahlte ein Licht herein. Ob das die Morgensonne ist, die ich schon so lange nicht mehr gesehen habe? Als das Mädchen aus dem Fenster blickte, sah es einen wunderschönen, smaragdfarbenen, leuchtenden Stern. Das Mädchen weckte einen arg verschlafenen Lumen und sagte, Komm, lass uns zum Stern gehen und dort aussteigen. Der Stern, auf dem sie gelandet waren, war ganz aus leuchtendem Eis gemacht. Luma und das Mädchen liefen umher. Aber Lumas Mama fanden sie nicht. Schade, hier scheint deine Mama auch nicht zu sein. Das Mädchen ließ sich plumpst auf seinen Hosenboden fallen und blieb erstmal sitzen. Sieh mal, rief Luma auf einmal. Unter der, der Eisoberfläche, auf die Luma aufgeregt zeigte, war doch tatsächlich eine Menge Sternenstaub eingeschlossen. Klasse, oder? Lumas schien stolz zu sein. Hier ist es trotz des Eises warm, beinahe wie im Paradies und Wasser gibt es ja auch. Die beiden entschlossen sich für eine Weile auf diesem Stern zu bleiben. Sie überließen sich dem Fluss des leuchtenden Sterns und setzten ihre Suche nach Lumas Mama fort. Das vierte Kapitel, der Traum. Das Mädchen hatte einen Traum von seiner eigenen Mama. Mama, wo gehst du hin? Die Mama kehrte ihm den Rücken zu. Die Mama antwortete, ohne sich umzudrehen. Ich gehe nirgendwo hin. Ich bin immer da. Am Mittag bin ich die Sonne, am Abend bin ich der Mond und immer sehe ich nach dir. Das Mädchen wurde so traurig und es war nicht zum Aushalten und fragte, und wenn es regnet und weder Sonne noch Mond zu sehen sind? Die Mama antwortete mit einem Lächeln, dann werde ich ein Stern und warte über die Wolken, bis du aufhörst zu weinen. Als es aufwachte, waren die Augen des Mädchens Tränen benetzt. Luma, der sich anders schmiegte, sagte, aus seinen Augen fließt Sternstaub. Das Mädchen trocknete sich die Tränen. Das ist kein Sternenstaub, so schön sind Tränen, nicht? Wenn mein Traum stimmt, werden wir unsere Mamas nie wiedersehen. Diesmal fing Luma an zu weinen. Mama, Mama. Auf ihrer Reise durch das Sternenmeer begegneten sie zahlreichen Kometen. Aber Lumas Mama war auf keinen von ihnen zu finden. Komm, hör auf zu weinen, sonst gibt es drei Tage Regenwetter. Das Mädchen nahm Luma sanft in, die Ar in den Arm und sagte, wenn du aufhörst zu weinen, habe ich eine Belohnung für dich. Das Mädchen schloss die Augen und flüsterte sanft, ich werde deine Mama. Und das fünfte Kapitel, das Haus. Hier kommt die Küche hin, hier die Bibliothek und hier das Kinderzimmer, oder? Das Mädchen schien, ein Selbstgespräch, Selbstgespräch vertieft zu sein. Wenn wir zu zweit leben, will ich ein prächtiges Haus haben. Seit dem Tag, an dem es beschloss, Lumas Mama zu werden, arbeitete das Mädchen bienenfleißig. Unter dem Eis war nicht nur Sternstoff eingeschlossen, sondern auch lauter seltsame Werkzeuge und Möbel, die sie noch nie gesehen hatte. Das Mädchen verwendete diese, um ein Haus zu bauen. Als Luma das fertige Haus sah, meinte er zögernd. Du, ist das nicht ein wenig groß für uns beide? Die Bibliothek, das Schlafzimmer, die Küche, das Badezimmer und zuletzt das Kinderzimmer. Alle Zimmer sahen wunderbar aus, aber sie wirkten auch als Verlassen. Und man kann sich sicherlich auch denken, was daraus geworden ist, wenn man sich mal die Namen anschaut. Denn das sind die Namen der verschiedenen Kuppeln, die es in Mario Galaxy gibt. Die Bibliothek, wo wir gerade sind, das Schlafzimmer, was die vierte Kuppel ist, die Küche, nee, die Küche als das dritte und war das zweite, und das Kinderzimmer natürlich da ganz oben, wo wir auch das erste Mittel der Münzen gesammelt haben. Stimmt, Papa und Brüderchen sind schließlich nicht da und Mama auch nicht, sagt das Mädchen mit leiser, trauriger Stimme. Dieses Haus war für die beiden tatsächlich zu groß. An diesem Abend schlief das Mädchen im Sternschiff, seinen Plüschhasen fest im Arm haltend. Kapitel 6 Freunde. Es geschah eines Tages, als sie dem nach Aprikosen duftenden Tee tranken und es sich gemütlich machten. Dann kam ein kleiner aprikosenfarbener Stern langsam näher. Auf diesem lebte ein Bruder von Luma. Na bist du auch ein Sternenkind fragte das Mädchen hocherfreut über den plötzlichen Besuch. Aber Luma schien etwas besorgt. Der herabstiegende Luma war von derselben Farbe wie der Stern, auf dem er wohnte. Die beiden Luma näherten sich nicht, entfernten sich aber auch nicht, sondern starrten sich regungslos an. Das ist meine Mama. Als Lumas plötzlich aussprach, wiederholte der Aprikosenfarben Luma genau diesen Satz. Das ist meine Mama, das ist meine Mama. Die beiden wirbelten im Kreis um das Mädchen herum und keiner wollte aufgeben. Nein, das ist meine Mama. Das ist meine Mama. Immer schneller wirbelten die beiden im Kreis um das Mädchen herum, ohne Anzeichen von Müdigkeit. Weil dieser Wortwechsel nur allzu niedlich war, fand das Mädchen dies über die Maßen komisch. Es musste beinahe laut lachen. Von dem Stern kamen nach und nach zahlreiche Luma rosafarbene, blaue, orangene, gelbe und auch grüne. Nein, das ist meine Mama, das ist meine Mama. Wie die zahlreichen Luma so mit einer Stimme riefen, konnte sich das Mädchen sein Lachen nicht mehr verkneifen. Was mache ich bloß mit so vielen Kindern? Die Luma ver betrachteten, verblüfft das Mädchen, das sich vor Lachen den Bauch hielt. Das Mädchen sagte, okay, dann will ich mal jedem von euch einen Namen geben. Morgen, wenn ich damit fertig bin, den Luma Namen zu geben, ist es Zeit, in das neue Haus umzuziehen, dachte das Mädchen. Das siebte Kapitel, das Teleskop. Als der hundertste Komet an ihnen vorbeigezogen war, dachte das Mädchen, auf der Stern, auf dem ich geboren wurde, immer noch blauer strahlt? Plötzlich erinnerte es sich an Papas Teleskop. Als es durch Papas Teleskop blickte, war da ein winziger blauer Stern, kleiner als Sternenstaub. Als das Mädchen den Stern sah, dachte es, seltsam, er ist so fern und doch fühlt es sich so nah an. Als das Teleskop mit einem Ruck neu einstellte, wurde der blaue Stern immer größer und plötzlich war ein Hügel zu sehen. Diese Landschaft rief Erinnerungen wach. Eine Terrasse, um die Sterne zu beobachten! Da war der Hügel, auf dem das Mädchen einmal gelebt hatte. Der Hügel, auf dem es sich nachts sich die schläfrigen Augen reibend aufgemacht hatte, um mit Papa die Sterne zu betrachten. Dieser Hügel, auf den es an einem Tag, an dem Schnee gefallen war, mit seinem Bruder den Schlitten über der Schulter geklettert war. Dieser Hügel, auf dem es an einem sonnigen, aber etwas windigen Tag wenn Mama ein Picknick gemacht hatte. Und ich will heim, ich will heim. Die Lumas wussten nicht, was vorgefallen war und standen dem Mädchen, das plötzlich angefangen hatte, zu weinen ratlos gegenüber. Ich will heim, ich will heim, ich will heim in mein Haus, das im Haus, die am Fuß dieses Hügels liegt, rief das Mädchen mit tränenüberströmtem Gesicht. Ich habe es gewusst, Mama ist nicht in der Welt der Sterne, denn... denn Mama ist... Sie schläft doch unter dem Baum auf diesem Hügel. Nachdem das Echo des Schreis des Mädchens verheilt war, wurde es totenstill in der Umgebung. Als ob alles plötzlich zu Eis erstarrt wäre. Ja, und dieses Mädchen ist, wie man sich denken kann, Rosalina. Und... Das Haus ist das Sternenschiff, was wir die ganze Zeit besucht haben. Und das ist das achte Kapitel, was wir freigeschaltet haben, nachdem wir das erste Mal Bowser besiegt haben. Der Wunsch. Luma sagte zu dem Mädchen, dass sie wieder traurig war: Mama ist doch bei dir! Als er sich sanft an das Mädchen schmiegte, versammelten sich die anderen Luma, die dem Ganzen zugesehen hatten. In dir drin ist deine Mama. Ein Teil deiner Mama ist auch in dir. Die Sternenstoppe steht aus Splittern von Mama, daher haben wir ihn so gern. Nein, nein! Das Mädchen hörte immer noch nicht auf zu weinen. Numas trauriges Gesicht verwandelte sich in eine vor Freude strahlende Mine und er sagte: Ich will dir einen Wunsch erfüllen. Ich werde ein Stern, eine Sternstoppe, auf der du reiten und nach Belieben reisen kannst. Kaum hatte er es gesagt, stieg Luma in ein grelles Licht gehüllt zum Himmel empor. Doch ehe man sich versah, kam er wieder gen Erdboden heruntergefallen. Vom Kern des Sterns her wurde die Erdoberfläche kräftig durchgeschüttelt. Und aus dem Loch, in das Luma gestürzt war, drang ein grelles Licht und ergoss sich über den Stern. Als der Lichtgürtel sich rundherum drehte, wurde er zu einem prächtigen Kometenschweif. Luma war als Stern wiedergeboren worden. Das Mädchen verstand nicht, was da vor seinen Augen vor sich ging. Es sagte immer nur, was? Was? Da erschien eine weitere Luma und sagte, wir Luma wurden geboren, um Sterne zu werden. Ein grüner Luma sagte, nach Möglichkeit will ich für das Lächeln einer mir wichtigen Person zu einem Stern werden. Ein blauer Suma sagte, er ist glücklich, denn er ist ein sehr schöner Stern geworden. Die Luma sagte im Chor, deshalb Mama, weine nicht mehr. Danke, sagte das Mädchen mit kaum hörbarer Stimme. Dann umarmte es die Luma. Seit diesem Tag floss kein Sternstopp mehr aus den Augen des Mädchens. Der Komet nahm seinen Schweif stolz hinter sich herziehend Kurs auf die Heimat des Mädchens und bewegte sich durch das Scherenmeer vorwärts. Und das letzte Kapitel, die Familie. Okay, es gibt noch ein Kapitel. Wusste ich nicht. Zahlreiche Luma und zahlreiche Teleskope befanden sich auf dem Kometen, der wirklich hübsch war. Die Luma und das Mädchen waren stolz, ihn, in ihr, Zuhause zu ne ihn ihr Zuhause zu nennen. Es fanden sich immer mehr Luma ein und die Zeit verging wie im Flug. Heute gab es ein Willkommensmahl für die neuen Freunde. Das Mädchen versammelte die Luma und sagte mit lauter Stimme, Nun ja alle, heute wollen wir Brot backen, ein mit Sternenstaub üppig bestreutes Sternenstaubbrot. Die Luma waren außer sich vor Freude, Eiligst lief liefen sie und holten die Zutaten. Das Mädchen dachte bei sich, ich will für immer bei diesen Kindern bleiben. Bis zu dem Tag, an dem sie Flüge werden, soll keiner von ihnen einsam sein. Und wenn der Tag des Abschieds kommt, will ich sie mit einem Lächeln verabschieden. Das ist das Glück einer Mama. Das Mädchen schloss die Augen und dachte an den blauen Stern, der von einem weichen Licht umhüllt war. Aber einmal in 100 Jahren will ich zu diesem blauen Stern zurückkehren und im Dunkel der Nacht die vorbeiziehenden Sterne beobachten. Sie meint damit übrigens das Sternstaubfest, was alle 100 Jahre ist. Der Komet, auf dem die Luma und das Mädchen ritten, setzte seine Reise fort. Der Komet beherbergt mittlerweile eine so große Familie, dass man ihre Mitglieder gar nicht mehr zählen kann. Und noch heute zieht er einen weißen, leuchtenden Schweif hinter sich her. Und einmal in 100 Jahren besucht er den Heimatstern des Mädchens. Ende. Uh Was ich so denke, damit ich es mal was zu Ende. Eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Und, ähm, ja. Und ich weiß nicht wieso, aber wenn der Heimatplanet am Heimatplaneten alle 100 Jahre der Komet vorbeizieht, dann ist es das sozusagen das Pilzkönigreich, die Heimat von Rosalina. Oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht, aber ich finde es wirklich eine sehr, sehr schöne und äh, auch rührende Geschichte. Sehr, sehr schön erzählt und auch nochmal einen schönen Einblick in ja all das hinter Rosalina und hinter den Lumas und der Sternwarte gibt. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte und ist es auch ein Grund, warum ich dieses Spiel sehr, sehr viel lieber mag, weil immer wenn ich diese Geschichte lese, merke ich immer wieder, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte und... Ähm, die trägt so viel zu diesem Spiel bei, was einfach unglaublich ist und ich finde es super. Und das ist etwas, was ich leider ein bisschen vermisst habe in Mario Galaxy 2. Aber eine sehr schöne Geschichte und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst einen Daumen nach oben und wenn ihr es schon euch getan habt, natürlich auch ein Abo. Ja und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir es dann auf und besiegen Bowser das zweite und letzte Mal beenden damit dieses wunderschöne Let's Play und ja, bis dann, ciao, euer Rocky.